Gott, Junge, so wird das nichts. Also, dann üb mal schön. Mit dem Buch geht's ganz schnell. Und wenn ich in einer halben Stunde wieder vorbeikomme, dann kannst du's. Let's Play Guitar ist Songbook und Gitarrenschule in einem. Du musst nicht lange üben, um tolle Songs spielen zu können. Nach nur sieben Einführungsschritten, in denen du alles Grundlegende über deine Gitarre lernst, spielst du schon die ersten Songs. Dabei hilft dir auch die mitgelieferte DVD, auf der alles ganz genau erklärt ist. Mit 40 Hits von Oasis, Weezer, Rolling Stones, Cat Stevens, Avril Levine, The Beatles, Green Day, REM, Eric Clapton, Simon Morrison, Bob Dylan, Johnny Cash, Simon. Wow, Wahnsinn. Siehst du, geht doch. Was hab ich dir gesagt? Wow, Junge. Let's play Gitarre!